Zum erfolgreichen Betrieb eines Skigebietes gehört mehr, als nur den Lift einzuschalten. Damit alles rund läuft, müssen sämtliche Anlagen jederzeit zuverlässig und sicher arbeiten und verfügbar sein. Gleichzeitig gilt es auch, alle Kosten im Auge zu behalten. Hierbei spielt die Instandhaltung eine wesentliche Rolle. Lift- und Beschneiungsanlagen, Fahrzeuge, die gesamte Infrastruktur, wie Fangzäune und Feuerlöscher, aber auch die Gebäudetechnik, wie Rolltore, Lüftungsanlagen, Brandschutztüren. Alles muss regelmäßig kontrolliert und gewartet werden. Dabei entstehen wichtige Daten, die dokumentiert und weiterverarbeitet werden müssen. Hier den Überblick über alle Aufgaben und die Kosten zu behalten, ist nicht immer leicht. Nur wer alle Fakten kennt, kann dafür sorgen, dass alle Anlagen zuverlässig laufen und ein sicherer Betrieb möglich ist. Gleichzeitig sind diese Daten die Basis für effiziente Prozesse und wirtschaftliche Entscheidungen. Eine komplexe Sache für alle im Team. Wäre es nicht perfekt, wenn es eine Plattform für all das gäbe? Alle Daten und Kosten sind strukturiert vorhanden und lassen sich einfach auswerten. Das zeigt Einsparpotenziale auf und hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ganze Team hat Zugriff auf die Plattform. Sämtliche Aufgaben und Termine können geplant und verantwortlichen Mitarbeitern zugewiesen werden. Jeder kann Aufträge bearbeiten, Informationen ergänzen und auf anlagenspezifische Dokumente zugreifen. Im Gelände, in der Werkstatt, im Büro. Das schafft eine lückenlose Dokumentation eine transparente Wissensbasis für alle klare Prozesse und eine eindeutige Kommunikation im Team. Diese Lösung gibt es bereits. SNOWSAT Maintain Mit SNOWSAT Maintain können Sie den zuverlässigen und sicheren Betrieb aller Anlagen gewährleisten, Kostentreiber identifizieren und Kosten senken, Instandhaltungsprozesse optimieren und standardisieren, die Kommunikation im Team verbessern und Ihre Effizienz nachhaltig steigern. Setzen Sie auf SNOWSAT Maintain und haben Sie so wieder mehr Zeit für Ihre Kernaufgaben und den erfolgreichen Betrieb Ihres Skigebietes. SNOWSAT Maintain – gemeinsam mit Kunden entwickelt. www.snowsat.com